Wir kommen zum dritten Vortrag in unserem Routing-Block heute Nachmittag. Und zwar heißt der Transit-Daten Open und OpenStreetMap. Es geht hier um das Routing von öffentlichen Verkehrsmitteln. Und gehalten wird er von Nikolai Janakiew aus Salzburg. Hallo, hier ist der Nikolai. Um, ich bin ein Geospatial Data Scientist bei Triple in Linz. Und in dem Vortrag äh, werde ich euch erzählen, wie man äh, Transitdaten aus OpenStreetMap gewinnen kann und was so die Herausforderungen dabei sind. Äh, zu den Slides, die könnt ihr äh, hier bei dem Link finden. Äh, und die Repositories mit den äh, Slides und Code-Beispielen ist auf der Repository zu finden. Ähm, erst einmal, wie, wie arbeitet man mit öffentlichen Verkehrsmitteldaten? Äh, Dazu gibt es das uh, General Transit Feed Specification, also GTFS. Und um, das ist ein File-Format, das wurde 2006 uh, erstmal veröffentlicht von Google und ist generell ein File-Format, wo man um, öffentliche Verkehrsmittel um, be, beschreiben kann. Also für, für uh, dass man dann später für multimodales Routing verwenden kann. Also wenn man jetzt quasi in einer Stadt ist und man will jetzt ähm, die Busse mit einbringen und damit Routing machen, äh, quasi die, die, die man, man geht zum Bus, dann hat man einen Bus, dann haben man eine Zwischenstrecke, wo man wieder geht und am Schluss kann man dann zum Beispiel sogar Radl nehmen und, und solche Sachen kann man dann mit so einem, mit dem Format dann machen. Ähm, das Format selber ist jetzt ein bisschen komplex, das ist jetzt äh, eine Sammlung von verschiedenen CSV-Files, ähm, die jetzt generell äh, meistens in einem ZIP-File gespeichert sind und äh, die sind jetzt in, die, die einzelnen Dateien sind jetzt quasi Tabellen, die jetzt ineinander verlinkt sind über diese äh, Foreign Keys und da gibt es jetzt gewisse Files, die enthalten sein müssen und dann gibt es optionale Files, die ähm, ähm, je nach äh, äh, öffentliche Verkehrsmittel äh, drinnen sind oder auch nicht und die sind meistens recht nützlich, wenn man dann, zum Beispiel die Shapes sind recht nützlich, wenn man jetzt was visualisieren will, weil dann die, die, die Straßenstrecke schön visualisiert ist. Und dann gibt es auch andere äh, interessante Dateien, die, die da wichtig sind. Genau, aber generell sind jetzt nur die sechs Dateien die wichtigsten, wenn man jetzt äh, GTFS-Daten haben will. Genau, ähm, wie bekommt man jetzt diese Daten? Da gibt es jetzt verschiedene Datenquellen. Einerseits gibt es die OpenMobilityData.org. Ähm, das war vorher TransitFeed. Und da gibt es jetzt eine, eine Liste, wo man verschiedene Daten jetzt direkt runterladen kann. Genau, die kann man jetzt nach Land und nach Staaten äh, filtern. Dann weiters gibt es das Transitland. Ähm, die haben wir äh, auch eine nette Karte und verschiedene, die, die Operators und, und auch eine nette API zum Query uh, uh, Daten und wenn man sonst uh, uh, so öffentliche uh, Open Data Portals verwendet, uh, da kann man auch hin und wieder jetzt GTFS-Daten finden. In dem Fall haben wir die uh, uh, Daten für Wiener Linien um, für Wien uh, so geladen. Und, und wie schaut jetzt die Abdeckung aus? Also, in dem Fall habe ich jetzt alle Daten von Transitland uh, mal runtergeladen und mal die Bounding Boxes mal angeschaut. Und so schaut es äh, quasi aus. Die größte Abdeckung für GTFS-Dateien ist in Amerika. Und dann Europa ist, ist, äh, ist danach. Wenn man da jetzt reinzoomt, sieht man, okay, die Abdeckung ist jetzt äh, halbwegs okay, aber viele Städte, äh, vor allem kleinere Städte, fehlen oder auch in manchen Ländern auch die Großstädte fehlen. Und die, äh, wenn man jetzt die großen Abdeckungen schaut, das ist jetzt meistens nur äh, Bus oder Bahn, für größere Linien und da sieht man, dass da jetzt viel fehlt uh, wenn jetzt Google Maps verwendet, dann sieht's ja, okay, in vielen Regionen gibt's doch uh, uh, kann man doch über öffentliche Verkehrsmittel schauen um, aber meistens ist es so, dass die, die einzelnen Verkehrsunternehmen, die geben ihre Daten jetzt nur an Google und geben sie jetzt nicht öffentlich frei aus verschiedenen Interessensgründen und um, wie wie kann man jetzt da arbeiten, also in dem Fall war unser Ziel jetzt da äh, ähm, GTFS-Daten aus OpenStreetMap zu generieren und das sehen wir dann auch später ähm, erstmal, welche Tools kann man verwenden, wenn man G mit GTFS arbeitet ähm, speziell wenn man jetzt die Daten analysieren oder bearbeiten will, da gibt es dieses äh, Patridge äh, für Python und ich persönlich habe, also wir persönlich haben jetzt ähm, Generell nur mit Pandas und GeoPandas gearbeitet, weil die Dateien so relativ einfach zum Arbeiten sind und die Packages da recht äh, nützlich sind dafür ähm, Zum Validieren der GTFS-Dateien äh, gibt es den GTFS-Validator Der ist ziemlich nützlich, der schreit halt bei wirklich allem, aber ähm, wenn man weiß, welche Fehler jetzt relevant sind, dann kann man da äh, sehr gut die Daten damit äh, weiter bearbeiten ähm, Speziell wenn man dann routet, gibt es da sehr viele ähm, äh, Tools, die das verwenden können. Ähm, speziell in dem Fall haben wir uns jetzt nur auf die, äh, das Conveil R5 und den Open Trip Planner fokussiert. Also die beiden äh, Routing Planner, die, die haben wir in dem Projekt dann verwendet. Und weiters gibt es da eine sehr gute Liste. Uh, awesome Transit, wo man verschiedene weitere Tools findet, APIs findet, Datasets uh, und Forschung zu dem ganzen Thema ist auch eine, eine sehr aktive Liste, die recht nützlich ist für die Treppe. Genau, um, wenn man jetzt auf OpenStreetMap schaut, uh, die meisten von euch kennen, euch, kennen es wahrscheinlich, um, die, die Daten haben eine spezielle Struktur, die ist jetzt nicht genau ähnlich wie die üblichen GIS-Daten, man hat da jetzt uh, notes Ways, Ways ist ungefähr so ähnlich wie ein Line String, aber auch nicht ganz. Um, in, in, in einem Way gibt es jetzt uh, Errichtung und die Ways uh, können mehrere notes haben. Dann haben wir die Relation, das ist so das, uh, die, das die die uh, den, der, uh, die die der können mehrere notes beinhalten, die können mehrere Ways beinhalten und können auch eigene Relations beinhalten. Das um, ist ein das ist sehr wichtig für uns mit den die Routen, wie, jetzt, wie wir später sehen werden, ähm, ist da bei den Routen sieht man dann quasi die, die Busroute da drinnen und da hat man dann die Busstops und alles da drinnen. Und, und wie arbeitet man da jetzt weiter? Also da haben wir jetzt dann so die Tags in den äh, in den einzelnen äh, Datentypen und über die kann man dann schauen ähm, welche, was für Route das ist, wie die Route ausschaut ähm, und all die, die Feinheiten für die Route. Genau, hier ist ein Beispiel für zum Beispiel eine Busroute. Äh, man schaut da jetzt Highway Bus Stop. Ähm, man hat jetzt die Route Bus, die tu, äh, vom Typ Ru Route und dann hat man verschiedene weitere Tags, die man jetzt in dem äh, Link dann sehen könnte. Genau, hier ist ein Beispiel für die äh, Wiener U-Bahn äh, U3. Um, falls, ihr mal in Wien wart, falls ihr mal in Wien wart, dann seid ihr mit ziemlicher Sicherheit schon mal mit der gefahren um, Hier könnt ihr schon sehen, okay, die ganzen Informationen zu der Route um, Einerseits der Operator, das ist dann wichtig für die Agency um, Man hat dann um, Type Route, wie ihr gesehen habt, Route ist in dem Fall Subway um, und, und wenn man jetzt dann weiterschaut, dann hat man da jetzt einen Busstop, der war jetzt in der Route beinhaltet. Und da ist, hat man dann jetzt die Information, okay, das ist eine Stop Position, a railway stop und subway yes und, und weitere Informationen. Genau, hier ist eine weitere Linie, das ist die äh, Wiener Lokalbahn für die Badener Bahn. Ähm, hier hat man dann zum Beispiel Route Light Rail und, und äh, wieder Type-Root und weitere Informationen. Genau, jetzt, äh, wie generiert man jetzt diese Daten von äh, also GTFS-Feed von OpenStreetMap? Ähm, dafür haben wir jetzt das Tool osm to gtfs von Thorsten Grötel verwendet, äh, was recht gut äh, für den Anfang war. Ähm, man muss aber bedenken, die Daten Uh, sind nicht immer vollständig bei OpenStreetMap und viele Sachen fehlen, also die Frequenz fehlt in den meisten Fällen oder in, um, und, und weitere Feinheiten fehlen, die man dann später filtern muss oder beachten muss. Also die erste Annahme, die man nehmen muss, ist, wie oft fährt jetzt eine bestimmte Linie. Um, dann muss man die filtern nach den Typen, also wenn man jetzt zum Beispiel in einer Region ist, wo man jetzt nur den Stadtverkehr haben will, dann wird man alle uh, Züge mal rausnehmen. Und dann gibt es was Spezielles, wenn man jetzt, ähm, es gibt bestimmte Routen, die jetzt nur einmal im Jahr, also einmal im, äh, saisonal einmal im Jahr, also paar Mal im Jahr fahren, oder es gibt Routen, die jetzt nur einmal die Woche fahren, Routen, die nur einmal im Monat fahren, dann gibt es Routen, die äh, bestimmte Strecken quasi nur für bestimmte Unternehmen fahren und solche Sachen, die man jetzt, äh, wo man die nach den Agencies, also dem Operator, den wir vorher gesehen haben, Danach kann man das dann filtern und damit bessere Resultate erzielen. Genau, in unserem Fall haben wir jetzt die Wiener Liniendaten angeschaut, die ich vorher erwähnt habe. Die Daten schauen jetzt so aus. Hier unten sieht man die, die Wiener Lokalbahn nach Baden und hier sieht man die ganzen verschiedenen Busrouten. In dem Fall sind sie aufgezeichnet nach der Frequenz, also der Häufigkeit, wie oft die Route fährt. Das beinhaltet jetzt alle möglichen äh, roten Typen. Da haben wir jetzt die U-Bahn, man hat jetzt einen Tram, man hat jetzt auch einen Bus. Und, und die haben jetzt dann verschiedene, verschiedene Frequenzen. Und wir wollen jetzt Daten generieren, die dem sehr ähnlich sind. Genau, und hier sehen wir die, die, die Frequenz der, der, der, der Linien. Und, und wie, wie können wir jetzt die Resultate vergleichen? Also einerseits, äh, ein Weg ist es über die Isochrone zu vergleichen. Also man, man, man nimmt beide, also beide GTFS-Files und dann berechnet man ein Isochron für äh, einen Punkt in der Strecke und dann schaut man die Differenzen der Regionen an. Also in, in dem Fall kriegt man Polygone für die Isochronen raus. Ähm, das ist ein Weg. Der andere Weg, den wir jetzt äh, verwendet haben, ist, wir schauen uns die die Percentiles-Isochronen an. Das ist das ist ein Isochron, das man von R5 bekommt. Das ist jetzt eine Rasterdatei, die die um, Isochronen nach Time-Percentiles uh, abgrenzt. Also Time-Percentiles kann man sich so vorstellen, man hat jetzt quasi ein Percentile von, von den den uh, Leuten, die, den, die die Route nehmen und quasi, wenn man jetzt zum Beispiel die, das fifth, fünfte Percentile nimmt, das sind dann Leute, die jetzt quasi sehr flex, also äh, auf sehr bestimmte Routen äh, an, hingehen, also quasi Leute, die jetzt äh, Commuting machen, die jetzt quasi kein Problem haben, auf eine bestimmte Zeit zum äh, zum Busstop zu gehen. Und dann wenn man jetzt quasi ganz zum anderen Ende nimmt, also das 95. Prozentteil, das sind dann Leute, die jetzt Extrem flexibel sind die jetzt quasi, die wollen hingehen und nehmen den ersten Zug, der hin ist, und wenn der nicht ist, dann gehen die zu Fuß. Genau, und da haben wir jetzt äh, zwei verschiedene Varianten, das zu vergleichen. Also einerseits man vergleicht den, äh, die als direkt in, in der Differenz, und dann haben wir einen anderen Vergleich, wo man jetzt die, die Distanz, äh, die absolut, also die, die, die absolute Distanz, den, die Differenz von der absoluten Distanz hernimmt. Genau, und so schauen die diese Isochronen aus. Also da haben wir die, das 5th 25th, 25. Äh, 25. Percentile, 50. Percentile, 75. Percentile und 95. Percentile. Und, und da haben wir jetzt quasi, so sieht es aus vom Wiener Stephansdom äh, um, äh, um 7 Uhr. Und dann wie, wie weit kommt man dann damit? Und da haben wir einerseits äh, die offiziellen Daten, also die, der offizielle äh, GTFS-Field und dann sind das die, die das ist eine Art wie wir das, äh, also eine Form von unseren generierten Daten, da haben wir jetzt verschiedene Vergleiche gemacht und das ist ein Vergleich, wo wir die Daten generiert haben und man hat jetzt, wir haben jetzt da die, die Züge rausgenommen und äh, Agencies rausgenommen, die sehr, äh, sehr selten fahren. Genau. Und hier ist nochmal zum Vergleich, äh, äh, wie schaut es aus, wenn man jetzt äh, äh, geht oder wie schaut es aus, wenn man jetzt äh, mit dem Fahrrad fährt. Also da sieht man schon große Differenzen und die sind quasi ein Vergleich, wie, äh, wie schlecht es sein könnte. Also, wir haben jetzt vorher von der äh, min, äh, dem, dem durchschnittlichen Fehler geredet. Äh, das schaut jetzt so aus. Ähm, wie ihr vorher gesehen habt, die, die, die, äh, das Fahrrad ist sehr schlecht, äh, das hat einen sehr großen Fehler. Ähm, dann wird es besser, wenn man mit den generierten Daten, also das sind die generierten Daten ohne äh, direkt wie sie aus äh, OSM2GTFS rauskommen. Dann haben wir die gefiltert nach den äh, Zügen und seltenen äh, Agencies. Und dann, äh, Walk ist, ist um einiges besser, ist, äh, überraschenderweise Und dann haben wir jetzt auch noch, noch zwei weitere äh, Experimente gemacht Wo, wo wir jetzt äh, eines genommen haben, wo wir die Busse rausgenommen haben Weil viele Routen äh, in, im, im Set waren äh, Busse, die recht weit rausgefahren sind Aber dennoch äh, eine gewisse Häufigkeit gehabt haben, also so, sozusagen Postbusse in dem Fall oder lokale Busse die häufiger als fünfmal fahren. Und dann zuletzt haben wir, also der beste Vergleich ist, wenn man uns nur auf die Agencies reduziert, die jetzt auch in den öffentlichen Daten sind. In dem Fall haben wir es halt gewusst, welche das sind, aber in manchen Fällen kann das sein, dass man in einer Stadt ist, wo man nicht weiß, welche öffentlichen Verkehrsmittel das sind. Und da hilft es jetzt, das manuell nachzuschauen, welche Uh, Agencies man braucht und, und man filtert das danach Genau, als nächstes haben wir dann die, die, die Distanzen verglichen Also hier ist ein Beispiel für uh, drei, drei verschiedene GTFS-Files Also einerseits das uh, Vienna Official um, Das ist quasi das mittlere hier Und dann haben wir die Generated Filter, also da sieht man schon den Fehler Und beim Walk, und von denen nehmen wir jetzt quasi den Durchschnitt her und vergleicht diesen Durchschnitt als Differenz dann und äh, vom Resultat her ist es relativ ähnlich zum vorherigen ähm, aber in dem Fall haben wir den Vorteil, dass man äh, äh, äh, genaue Metrik hat von dem Fehler ähm, also man sieht jetzt quasi in Meter, wie viel der Fehler ist zwischen den Routen für den Fall genau und, und da ist äh, das ist jetzt wichtig, weil man muss jetzt da auch noch beachten, wie man den Fehler jetzt genau misst. Und da gibt es halt diese, muss man da ein bisschen aufpassen, ob man jetzt die, die Daten nimmt, die jetzt die, die überlappenden Regionen nimmt oder nicht. Und, und da gibt es jetzt noch viel Spielraum, den man jetzt noch verbessern kann. Aber in dem Fall ist das erste Ziel, dass man jetzt nur die Daten direkt vergleichen kann, um zu sehen, ob man sich jetzt im in den, in den Fehler verbessert oder nicht. Genau, und das war jetzt äh, soweit die Präsentation. Ähm, falls ihr jetzt Fragen habt, könnt ihr mir gerne auf Twitter unter dem Handle hier schreiben. Ähm, genau, die Slides sind, wie vorher besprochen, hier und die Repository könnt ihr find, äh, hier finden. Und genau, also äh, Triple ist jetzt eine Firma in Linz, die öf mit öffentlicher Verkehrsmittel arbeitet und die, äh, wir suchen jetzt äh, weitere geospatial äh, Leute, die mit geografischen Daten gern arbeiten. Um, die Firma sitzt in Linz, aber wir suchen auch Remote-Leute. Und um, falls ihr da jetzt Interesse habt, dann könnt ihr gerne mir schreiben oder auch direkt uh, uh, an die Firma schreiben. Genau, und uh, somit wünsche ich euch noch eine uh, schöne weitere Konferenz und schöne Grüße aus Salzburg. Ciao! Niklai, vielen Dank für diesen interessanten und lehrreichen Vortrag. Ähm, meine Einstiegsfrage vielleicht. Äh Du hast jetzt mit Wien verglichen also da habt ihr ja bereits GTFS-Daten. Das war ein bisschen eure Qualitätskontrolle. Was ist das Ziel? Wollt ihr für die ganze Welt GTFS generieren aus OpenStreetMap? Also was ist das Ziel in dieser Generierung? Ähm, in dem Fall war es hauptsächlich ein Proof of Concept, dass wir das jetzt für ganz Österreich äh, hinbekommen. Also quasi, ob wir sehen können, ob es in Österreich überhaupt funktioniert und dann eventuell jetzt auch auf europaweit ähm, Ausweiten. Mhm. Genau, weil das würde uns äh, halt vereinfachen, wenn wir jetzt die GTFS-Daten jetzt nicht von anderen öffentlichen Verkehrsunternehmen bekommen. Genau, eben es geht um die Ergänzung dort, wo es keine äh, offiziellen Daten gibt, wenn ich das richtig verstehe. Dann gibt es eine Frage aus dem Publikum, wie geht ihr mit Datenproblemen um, wenn Daten als GTFS bereitgestellt werden? Äh, wie werden die Lieferanten informiert? quasi Datenprobleme zu beheben. Ähm, also wir würden jetzt einfach direkt die äh, Aussteller anschreiben wegen dem. Ähm, in dem Fall haben wir jetzt noch keine richtigen Probleme damit gehabt, äh, zum Glück, aber das wäre halt so der Ansatz. Okay, und, und es geht jetzt vor allem um auch Fahrplan, Routing sage ich jetzt mal, also dass sie wirklich ähm, Routing inklusive Fahrplan macht. Um, was bei uns wichtig ist, ist, dass wir verwenden das halt um, auch als Metrik, uh, quasi für bestimmte Regionen, um, zum berechnen, uh, wie gut man wohin kommt und so Sachen. Deswegen ist die, uh, der Timetable in, in den meisten Fällen nicht so wichtig. Also daher kann man da ein bisschen einen Fehler einbauen. Um, genau. Ja, weil wir haben selbst ein Projekt, ein ähnliches Projekt gemacht, wo es um Eisenbahnrouting ging aber weltweit und da haben wir jetzt festgestellt, dass sehr wenige Daten vorhanden sind, aber eben ein relativ komplexes oder komplexes Zugslinien-Datensatz, aber keine Relations in dem Sinn, dass es Routen gibt. Also funktioniert da Regenerierung auch, wenn er einfach sagt, ich will quasi in Europa eine Zugsroute finden ähm, auf den bestehenden Gleisen. Mhm. Um, was war jetzt die Frage da? Ja, geht das? Also, das heißt, ihr würdet jetzt ein GTFS für Zugslinien Europa generieren und auf der Basis dann das Routing machen? Um, also, es wäre schon möglich. Um, jetzt speziell bei OpenStreetMap gibt es ein paar Probleme mit der Generierung. Um, es ist jetzt nicht sicher, ob es jetzt an dem Package liegt, das wir verwendet haben, oder ob es. Uh, uh, generell an OpenStreetMap liegt, weil da gibt es gewisse Probleme mit so Springen in den äh, Routen selber und da, da hängen wir noch ein bisschen fest. Oder anders gefragt, oder bei den R Busrouten gibt es ja wirklich die Routeninformationen in OpenStreetMap, eben diese Relation gibt es, mhm. aber für das ganze Zugsnetz gibt es das so ja nicht. Da gibt es ja nicht diese Linien. Und, aber es würde trotzdem funktionieren. Ja. Oder, oder, oder benötigt ihr diese diese Routeninformationen also OpenStreetMap also um, Züge haben wir äh, interessanterweise nicht gebraucht ähm, aber es waren Züge in den Daten drinnen das weiß ich mhm. genau ein Problem ist halt auch dass äh, quasi man, man kriegt nur die Punkte von den Linien und dann äh, sind das halt quasi große Sprünge teilweise die jetzt auf der Karte nicht so äh, sind also die, die die, die Route wird dann quasi so einen größeren Umweg fahren, aber die, äh, ähm, du, man hat halt nur diese zwei Punkte und dann müsste man quasi Routing verwenden, um dann diese Strecke äh, genau zu, zu vermessen in der Zeit. Mhm. Ja, war jetzt eben für mich ein neuer Ansatz oder ein interessanter Ansatz über GTFS, weil eben, gut, wir haben jetzt nicht Buslinien gemacht, sondern Züge und da ist der Ansatz, unser Ansatz war dann, wir nehmen Filtern die Linien aus, die Zuglinien aus den OpenStreetMap Daten und bilden dann wirklich einen, einen Routing-Graph aus diesen Linien und lassen dann die Routing-Algorithmen drauf. Und euer Ansatz ist ja, ihr generiert GTFS und habt dann Software, die darauf basierend Routing macht. Finde ich einen interessanten Ansatz, Eben ist die Frage, ob es für alle Verkehrsmittel wie gut funktioniert, für andere Verkehrsmittel, für Buslinien kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Yeah. Ja, sehr spannend, ja. ja. gut, es sind jetzt keine weiteren Fragen eingetroffen. Ähm, dann haben wir jetzt ein bisschen mehr Zeit noch, um uns auf den Fototermin Weg zu begehen, begeben. Ähm, und zwar um 15.30 Uhr ist die traditionelle Fotosession der Foskis. Zum ersten Mal virtuell. Das heißt, wir treffen uns in der Netzwerkwelt. Ähm, man muss jetzt da keine Hemmungen haben, also man das ist auf der Fotowiese, das ist ein Silent-Bereich, wo man nicht direkt in die Videokonferenz reingerät. Das heißt, man kann sich da zwanglos treffen. Also, alle sollen sich bitte über das Menü im, äh, auf der Seite zur, zur Netzwerkwelt begeben und da auf die Fotowiese, die ist so Richtung Süden, findet man die. Und das Ganze wird auf Bühne 4 im Livestream. Übertragen. Ich danke Nikolai Janakiew für den interessanten Vortrag und wir sehen uns in der Netzwerkwelt.